Mein Name ist Ingrid Detloff und ich möchte Ihnen mit diesem Video den Einstieg in die Arbeit mit den Moodle-Aktivitäten und dem Moodle-Arbeitsmaterial erleichtern. Grundlage ist eine private Demo-Plattform, die weitgehend dem Moodle-Standard nach einer Installation entspricht. In diesem Video zeige ich zunächst exemplarisch aus dem Moodle-Arbeitsmaterial Link-URL-Textseite und Verzeichnis und danach aus den Moodle-Aktivitäten Abstimmung, Aufgabe und Glossar. Zum Überblick. Moodle unterscheidet zwischen Aktivitäten und Arbeitsmaterial, bietet nun aber eine integrierte alphabetische Gesamtliste sowie die Möglichkeit zu eigenen Favoriten oder systemseitig vordefinierten Favoriten. Sie erhalten bei Klick auf das I-Symbol erklärende Hinweise, was Sie tun können und wozu die jeweilige Option geeignet ist. Moodle-Aktivitäten setzen stark auf die Beteiligung der Studierenden und Interaktionen im Kurs, während Arbeitsmaterial eben genau dieses ist. Ein Kurs wird interessanter und lernförderlicher, wenn dort didaktisch begründet Interaktionen und Möglichkeiten zur Online-Kooperation eingebaut werden, Dabei kommt es nicht auf die Menge an, sondern darauf, dass man sich als Lehrender gut mit der jeweils eingesetzten Aktivität auskennt und diese sinnvoll in die Lehrveranstaltung integriert. Auch hierbei gilt, weniger ist mehr und weichen Sie nur wenig von den Standardeinstellungen Ihrer Moodle-Plattform ab und, falls Sie abweichen, dann gezielt, so ist im etwaigen Falle eines Problems rasch Hilfe möglich. Ich möchte in dieser Demo mit Link-URL starten. Wenn Sie die Möglichkeit haben zu verlinken, tun Sie dies, um unnötiges Hochladen von Dateien zu vermeiden, gegebenenfalls urheberrechtliche Probleme zu vermeiden und um die Aktualität der Inhalte zu gewährleisten. Am Beispiel Tagesschau zeige ich, wie man zu einem fremden Webportal verlinkt. Hiermit ist der Link entstanden, den wir anklicken können, erhalten nochmal die Beschreibung und können im nächsten Schritt die Ressource öffnen. Im Übrigen kann man Arbeitsmaterial und Aktivitäten jederzeit verschieben. So, hier ist die jetzt richtig zugeordnet, die Tagesschau unter Arbeitsmaterial. Als nächstes schauen wir uns die Textseite an. Eine Textseite bietet sich an, wenn Sie viele Inhalte, so zum Beispiel lange Texte, viele Bilder oder auch Videos, direkt in einem der Themenabschnitte anbieten wollen. Ich habe hier schon einige Texte vorbereitet, die ich hinein kopieren werde. Und ich kann natürlich auch liebe ich hier per drag und drop Bilder einfügen. Und noch ein drittes Bild. Interessant für Sie ist vielleicht auch die Option, YouTube-Videos direkt hier auf diese Seite einzubauen. Dafür kopiert man den Teilencode, den man auf der YouTube-Seite findet. Und ganz wichtig, man muss hier im Editor umschalten in die HTML-Sicht und dann zum Ende gehen und den Code einfach entsprechend reinkopieren und wieder zurückwechseln zur normalen Sicht. Und siehe da. Das Video wird eingebettet dargestellt. Vielleicht machen wir eine kleine Überschrift. Und voilà, einfach speichern. Und der Link zur Textseite ist hiermit fertig, wenn wir draufklicken sehen wir genau diese Inhalte, die wir eben eingetragen haben. Dateien fügt man normalerweise über Drag-and-Drop hinzu. Damit aber die Dateiübersicht nicht zu so unübersichtlich wird, können Sie alternativ ein Verzeichnis, das heißt einen Ordner, anlegen dessen Inhalte den Studierenden dann zum Download als ZIP-File angeboten werden. Das ist im Prinzip ja eigentlich nicht nötig. Das löschen wir mal wieder und kopieren das auf meinem lokalen Rechner befindliche Dateipaket einfach per Drag and Drop hier hinein. Taste herunterladen, anzeigen, ganz ganz wichtig, und sagen speichern. Und man sieht einen Link hinter dem sich dann entsprechend die Dateien verbergen. Man könnte sagen Verzeichnis herunterladen oder ich als Lehrender kann entsprechend bearbeiten, einfach per Drag-and-Drop wieder neue Dateien hinzufügen. Eine Sache möchte ich noch zeigen und zwar den Rollenwechsel. Ich kann Rolle Teilnehmer schalten und wenn ich dann auf Download gehe, sehe ich, dass hier kein Bearbeiten-Button ist. Das heißt, dieses Material ist nur teilnehmerseitig herunterladbar, aber nicht editierbar. Und das ist genau das, was wir möchten. Arbeitsmateria Arbeitsmaterial Datei werden Sie wenig brauchen, da es einfacher ist, Dateien einfach per Drag-and-Drop in den Kurs zu ziehen. Mit dem langen Weg können Sie allerdings schnell von den Defaults abweichen und so zum Beispiel beim Datei-Upload einstellen, dass die Größe oder eben das Datum angezeigt werden, wann Sie dies getan haben. Nun zu den Lernaktivitäten. Im Teil 1 meines Moodle-Videos hatte ich ja schon kurz etwas zu den Moodle-Foren gesagt, daher möchte ich mich hier auf drei weitere Aktivitäten konzentrieren. Die Abstimmung ist einfach einzurichten und kann zu verschiedensten Zwecken genutzt werden, um Studierende einzubeziehen, so zum Beispiel nicht nur zum Nachdenken über ein Thema, sondern auch für Richtungsentscheidungen im Kurs oder zu organisatorischen Zwecken. Im Unterschied zu der Moodle-Lernaktivität Test, das heißt Quiz, gibt es kein technisches richtig oder falsch hierbei. Im ersten Beispiel soll es hierum gehen, Dann kopiere ich hier noch kurz in den Beschreibungstext, wie lange diese Abstimmung laufen soll, nämlich 30. November, 23.59 Uhr, definiere hier meine beiden Optionen und ganz wichtig, setze diese Verfügbarkeit und muss natürlich hier auch den oben angezeigten Termin nehmen. 30. November 23 Uhr 59. Das ist nämlich entscheidend für die Ergebnisdarstellung. Hier können wir setzen nach Abstimmungsende, in dem Fall auch durchaus anonym. Das heißt, bei den Teilnehmern wird bei der Abstimmung dann angezeigt, dass, so wie es hier auch steht, die Ergebnisse ohne Namensnennung nach Abschluss der Aktivität automatisch veröffentlicht werden für jeden, der im Kurs dann auf diesen Link klickt. Ein weiteres Beispiel für eine Abstimmung möchte ich noch zeigen. Und zwar auch hier für organisatorische Zwecke. Bitte wählen Sie sich in eine der Themengruppen ein. Da ist es übersichtlicher, hier mal auf vertikal zu gehen. Und ich setze hier mehrere Optionen. ändere hier nun folgende Optionen. Ja, ich darf mich umentscheiden und ganz interessant, ich kann festlegen, bei einer Gruppe in Größe von zum Beispiel 15 Personen, ich möchte gleich große Gruppen haben und sage insofern maximal fünf Teilnehmer pro Gruppe. Des Weiteren ist sicherlich interessant, die Ergebnisse immer zu zeigen und auch namentlich das heißt, jeder sieht, wer hat sich schon für die Gruppe eingewählt und kann sich gegebenenfalls auch noch kurz umentscheiden. Auch die speichern wir und klicken es mal an und sehen hier die definierten Optionen. Und wenn ich jetzt entsprechend auf Tourismus in Frankreich klicke, wird mein Name Sabine Demo hier in dieser Gruppe angezeigt. Ich kann aber genauso gut sagen, meine Auswahl löschen. Ich möchte ja sowieso nicht teilnehmen als Teacher. Und damit haben wir mit zwei verschiedenen Abstimmungen völlig verschiedene Konzepte damit realisiert. Ich hoffe, der Unterschied ist klar geworden. Probieren Sie einfach mal selber diese Optionen aus. Als nächstes schauen wir uns die Moodle-Aktivität Aufgabe an. Die Aufgabe ist für Lehrende eine übliche Aktivität, um Online-Lösungen einzusammeln und auch Online-Feedback zu geben, in der Regel verbunden mit einer Frist. Bitte schauen Sie sich hierzu auch den Informationstext an, wenn Sie die Aktivität erstmals verwenden. Ich zeige das hier nur sehr kurz. Default ist die Einzelaufgabe, deren Lösungen und Feedback dann eine 1 zu 1 Interaktion zwischen Teacher und jeweils einem Studierenden darstellen. Hier kommt also der Text zur Aufgabe hin, der Arbeitsauftrag dann sollte man hier entweder die Fristen korrigieren auf eine gewünschte Frist oder, wie ich es tue, komplett deaktivieren. Dateiabgabe ist gut. 20 Dateien ist jetzt ein wenig Overkill. Wir brauchen nur eine, die maximal 100 MB in dem Fall groß sein darf. Das ist pro Plattform hier unterschiedlich. Feedbacktyp ist voreingestellt Kommentar. Das ist wunderbar. Das heißt, online als Teacher kann ich dann meine Bewertung oder Rückmeldung da reinsetzen. Abgabeeinstellungen lasse ich auch so stehen. Systemnachrichten heißt in dem Fall, bewertende Person senden, nein. Das heißt, wenn ein Studierender eine Lösung einreicht, wird keine Mail hier in Gang gesetzt an den Teacher. Bewertung ist vielleicht nochmal interessant. Moodle gibt defaultmäßig hier 100 Punkte vor. Eine Skala, die möchten wir aber hier gar nicht verwenden. Insofern switche ich hier vom Default auf kein und eine Kleinigkeit möchte ich hier noch ändern, dass die Studierenden den Abschluss nicht manuell selber markieren, sondern dass das System für die Studierenden es tut, wenn eine Lösung eingereicht wurde. So, speichern uns im Kurs. Wie schaut es für den Studierenden aus? Rollenwechsel, Teilnehmer und wir klicken mal drauf. Das heißt, der Studierende bekommt die Lernaufgabe hier in dieser Form angezeigt und hat diesen Abgabeslot. In dem Fall, wenn Lösungen eingereicht wurden, was ich dann mit einem kleinen Zeitsprung gleich zeigen werde, ähm, sieht man das sofort hier auch als Lehrender, wenn man selber auf den Link klickt. So, hier nun die Ansicht, wie es für den Teacher ausschaut, wenn ein Teilnehmer schon eingereicht hat. Da gehen wir auf Alle Abgaben anzeigen und bekommen pro Teilnehmer eine Zeile mit den jeweiligen Ergebnissen. Das heißt, ich sehe den Namen, die Mailadresse des Teilnehmers, ich sehe, wann er abgegeben hat, ich sehe die Datei, das ist natürlich ganz entscheidend, die würde ich mir jetzt hier runterladen, anschauen und entsprechend dann über Bewertung mein Online-Feedback geben. Ich gehe jetzt hier mal direkt rein, ohne vorher diese Testdatei mir angeschaut zu haben, und kann hier mein Feedback eintragen. Ich denke, das Prinzip ist klar. Vielleicht für Sie noch interessant, es gäbe hier die Möglichkeit, ein Audio aufzunehmen oder ein Video aufzunehmen, sofern ich als Teacher hier im, an dem Gerät, wo ich gerade sitze, ähm, diese Geräte zur Verfügung habe und sozusagen nicht nur ein Textfeedback zu geben, sondern Sprach- oder Videofeedback. Das kann durchaus mal interessant sein. Wir gehen jetzt hier mal auf Speichern und zurück zur Ergebnisliste und man sieht hier, dass man auch in dieser Übersicht noch sein Teacher-Feedback hier jederzeit nachlesen kann. Gut, das soll es schon gewesen sein zum Thema Aufgabe. Wir gehen dann gleich zum Glossar über. Im Glossar kann man bequem Begriffe, Informationen und Ressourcen sammeln, Vorteil im Unterschied zu Foren bietet das Glossar von Haus aus später dann eine umfangreiche Struktur mit Suchmöglichkeiten A-Z bis oder Volltext, sowie je nach Glossartyp auch nach Datum und Autor. Ebenso könnten Sie als Lehrende das Glossar vorstrukturieren, indem Sie Themenkategorien vorgeben, welche die Studierenden dann ihren Neueinträgen zuordnen können. Das Glossar nun lebt davon, dass Studierende mitmachen, und Default ist üblicherweise, dass Beiträge von Studierenden ohne Prüfung, das Host, ohne Freigabe, direkt für alle im Kurs sichtbar werden. Optional sind Beiträge von jedem kommentierbar. So, in unserem Beispiel trage ich jetzt mal die vorbereiteten Texte ein. Gegebenenfalls könnten Sie hier in der Arbeitsanweisung auch schon die zu verwendenden Begriffe angeben und die Teilnehmer könnten diese dann abarbeiten. Default ist, dass es keine Mehrfacheinträge gibt. Das heißt, pro Begriff wäre dann nur ein Eintrag möglich. In dem Fall vielleicht auch sinnvoll, dass dieser Text auch gleich auf der Kursseite angezeigt wird. So, gehen wir zu Einträge. Ich finde immer gut, umzustellen auf Kommentare gleich Ja. Das heißt, Einträge können dann gegenseitig noch kommentiert werden. Und bei der Darstellung gibt es jetzt eine Reihe von Varianten. Ich empfehle immer Enzyplicopädie. Probieren Sie das mal aus. Sie können später nach einem Testeintrag auch einfach wieder hier das Ganze aufrufen und umstellen und schauen, wie die anderen Formate angezeigt werden. Ja, Bewertung, keine Bewertung, ist in dem Fall in Ordnung. Das möchten wir hier gerade auch nicht. Und wieder zum Aktivitätsabschluss. Auch hier wäre es geschickt, das hier auf die Moodle Technik umzustellen. Und wir hatten ja gesagt, zwei Beiträge sollen die Leute schreiben. Das heißt, dieses Kästchen können die dann selber nicht anhaken, die Checkbox in ihrem Kurs hinter dem Glossar, sondern das passiert systemseitig in dem Augenblick, wo sie eben hier zwei Einträge getätigt haben. Gut, damit ist das Glossar schon mal technisch angelegt. Eine Sache möchte ich noch zeigen, also hier schon diese schöne Vorstrukturierung, und zwar Kategorien. Kategorien können nur teacherseitig eingefügt werden, sind aber extrem hilfreich. Ich nenne das hier einfach mal Thema ABC. und gehe hier zurück. Ich kann auch als Teacher selber hier mal einen kleinen Eintrag tätigen. Das tue ich hier mal eben. Ich das hier einfach Begriff 1 und setze hier mal den Text rein und würde das meinetwegen diesem Thema A zuordnen und auf Speichern gehen. Und hier sieht man jetzt sehr schön, wie diese Struktur aufgebaut ist. Das heißt in dem Fall der Begriff, dann eben Autor und Datum und der Text. Und ich mache mal einen kleinen Cut, trage als Studierender mal was ein und zeige dann, wie das hier an dieser Stelle dann wieder ausschaut. So, in der Zwischenzeit hat unser Testkandidat Thomas Blau zwei Einträge gemacht. Dafür muss ich aber mal wieder hier neu auf diese Verlinkung gehen. Und wir sehen auch hier eben Name, Datum und die jeweiligen Texte und spannend ist, wenn diese Kategorien benutzt wurden, können wir jetzt nämlich schauen, aha, zum Thema A gibt es zwei Beiträge und zum Thema C einen Beitrag. Das ist also für inhaltliche Gliederungen, für Sammlungen extrem hilfreich. Gut, wunderbar, das soll es zum Glossar auch schon mal gewesen sein. Ich gehe hier zurück zu den Aktivitäten und Sie sehen, hier gibt es noch weitaus mehr. Interessant sicherlich auch Wiki und vor allem Test. Test auf Englisch Quiz trifft es eigentlich sprachlich viel besser. Diese Aktivitäten sind jedoch etwas komplexer und ich empfehle erst einmal mit den bereits erläuterten hier zu beginnen. Sie können Arbeitsmaterialien und Aktivitäten das ist auch noch interessant. Im Kurs vorübergehend vor den Teilnehmern verbergen. Ich zeige das mal eben. Hier wird das angezeigt und die Teilnehmer sehen es dann gar nicht entsprechend. Und ich mache es wieder rückgängig. Und Sie können, wie ich vorhin schon kurz demonstriert habe, natürlich hier auch diese Reihenfolge komplett ändern, auch innerhalb der verschiedenen Blöcke. Gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.